Hallo, hier ist der Trill. Ich bin hier zusammen mit Felix, Fatih und Dennis und wir spielen heute Behind the Beard. Wir kriegen zehn verschiedene Bilder von Big-Persönlichkeiten gezeigt und müssen anhand des Bartes erraten, wer sich dahinter verbirgt. Bevor das Spiel losgeht, gucken wir uns noch in der Philips Boomtrap-App ein paar Styles an und der Gewinner sucht dann für den Verlierer ein schönes Bart aus. Ich hätte Smooia gesagt. Ein random von der Straße. Doch, <lacht> <lacht> du hast recht gewonnen. Das ist Smooja oder nicht? Ja! Was? Was? Ja, er hat recht. Ah. Christian Lenz. Das ist dann den grauen Haaren. Ja. Glaub auf, ne? Das ist definitiv Lenz. Ja. Das kann nur Lenz sein, ich kenne keinen von euch, der graue Haare sonst noch hat. Boah, ich hätte auch gedacht, naja, Das Tapsen. Boah, ich hab ja, mich nicht stimmt. getraut, ich hab mich nicht ich getraut. Mich getraut <lacht> ich, ich, äh, ich, ich hab auch kurz überlegt, ich hab mich nicht getraut, ich wusste ah, so. es. Ah, der war stark. Tizian. Was? Oh, was ist krass. Krass. Nicht schlecht. Oh, krass. Viel Pressure. Das ist Trilux. Bist du das? das selber nicht. Ich erkenne, oh. ich erkenne das ist süß. Alter, ich dachte, wer hat so dunkle Haare? Ja, Leonard, habe ich gar nicht gedacht. Jetzt. Ich auch nicht. Das ist das ein Kopf? Wer hat denn so wenig? Hä? Ich glaube, ich weiß ja, aber ich traue mich, ja trau mich nicht. Ich trau mich auch nicht, ich will kein Minus geben. Wer ist das? Santares. Nee, oder? Na, ich? Nein. Auf gar keinen ich? Fall. Nee, Sie nee, schon? nee. Niemals. Das war jetzt ein Meme, oder? Ich <lacht> weiß nicht. Weiter geht's. Hä? Hey? Ah, oh ja. Lizzie. Ja, aber ich habe Ich bin ja viel auf der Korrigierung. Aber also, darf ah. er noch was machen? Klar. Das ist auch so. Ja, hm. ja. Das bin ich selber Nein. vor der Rasur. Ich wollte auch drunter. Nein, doch so. So du das? Ich bin richtig hässlich gewesen vorher. Ich, ja <lacht> ich habe überlegt, dass er so einen schmierigen Unterlippenbart hatte richtig, die ganze ja, Zeit. Richtig, ja, richtig, ja. bin ich das? Mann, ich habe mir getraut. Ey, was? Was ist ja, ist ekelhaft. Ist das. Das. Du machst ja auch Fernasch und so, Alter. Das, hätte ich ja nie gedacht. das, an, das ist auch ekelhaft. Oh, oh, oh. Wir hatten ihn nämlich <lacht> <ist ekelhaft>. Hatten <lacht> wir das schon auf der Cam drauf? Wir hatten ihn nämlich schon vorher in der Probe runter. Also ich habe keine Chance. Ihr seid absolute Genies. Selbst, glaube ich. Was? Echt? So viel Bart, ja? Ich. Doch, das bin ich. Ja? Ja. Wann hast du denn so einen dichten Bart? Oh, oh was? Gott. Wie heißt denn das? 2019. Guck mal, was für Augen, ey. Nee. <lacht> <lacht> was ist das andere. sichtiger Zeiko. Was ist das? Was ist <lacht> das 22? Was ist das denn für ein Grissy? Oh. Das, hier ist, das müsste eigentlich dann Rische sein, wo ihr nicht passiert. Nein, du hast recht. Ja, ist es glaube ich, ja. Das ist Joseon, ja. Hey, wo? Ich wollte so gerade wollt buzzern. Nein! Boah, das dafür muss ich eigentlich zwei Punkte bekommen, das, Also So, gesoomt ey. Das weil, war echt gut. Weil gezoomt sieht ja. es halt nochmal noch so schwieriger. Okay, 2-2-2. Ja, dann hast du auch gescriptet. Das war Damit ihr in der nächsten Folge einschaltet, ist so ein Cliffhanger ja. drin. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Nein, Spaß. Achtet. Nein. Was ist das denn? Oh, das ist krank. Das sind kranke. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Traue dich mal. An. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Echt? Doch so. oh, Ah, ich wusste es. Ich hätte. Nicht... Das ist Lenz. Äh? Hier, bin ich? Der hat. Nein, das sind graue Haare. Roman? Also ich würde. Ich, ich denke beides nicht, denke ich. <lacht> Wer sonst? Ja, aber wenn das wieder Lenz wäre, dann hättest du doch zweimal Lenz. So egal, kann doch sein. Aber das es gibt wäre. ein Bild, wo er einen viel längeren Bart hat. Das kenne ich nämlich, das Bild. Okay, dann. Komm mal, Lenz hast du doch gesagt, oder? Ich hab Lenz gesagt, ja. Das ist nicht Lenz, glaube ich. Ich hab's verkackt. Hä? Es <lacht> ist Lenz. Hast du nicht? Du hast doch Lenz gesagt, oder? Ja, nicht? ich hab Lenz gesagt. Hä? Wer ist das? Aber oh, es Lenz? ist so. Ja. Sagst du das vor? Es ist so früh script. Oh, heute Geburtstagskind. Schöne Grüße gehen raus. Stimmt, ja. ja. Ich hätte selber bessern können noch, ne? Stimmt, du hättest auch besser. Ja, stimmt. Ja. Aber dann, also ich hab's nicht mehr habe es nicht mehr gesagt, Damit, Felix, glaube ich, äh, Style mit deinem Bart wieder um. Aber hat dir ja beim letzten Mal schon besser geklappt, oder? Das Foto hast du ja selber gesagt, dass du davor nicht so gut aussahst. Ich wollte dir wir machen was Gutes, was Schönes und äh, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Felix, mach dir keine Sorgen, du bist nicht der erste E-Sportler, den ich rasiere. Also mach dir da keine Sorgen, ich habe da sehr viel Erfahrung. Und auch noch mit dem Philips One-Blade ist es noch einfacher als auf dem Server, okay? Ich wir haben uns ein bisschen ja. auch was auch ausgesucht. Ja. Wir können währenddessen ein bisschen uns anpassen, wenn wir sagen, oh, das sieht jetzt gerade interessant aus. Mal so einen Flick reinwerfen, ob es dir sozusagen gefällt. Aber wir machen immer weiter und weiter, bis wir sozusagen am Ende beim Styling angelangt. Mach dein Ding. So verträgt. <lacht> <lacht> ich bin auch so Vielleicht sei dran. Aber das sehr schöner gegangen. ich wollte es auch Ja, aber die Armen kommen auch noch dran. Mhm. Dann bist du schon ready? Mhm. <lacht> also, ich setze den auch Sieht schon zu gut aus. So, das ist, ist der Standard. Das Alter, du bist richtig als Profi. Boah, Spiel, die kannst das so. Nur erstmal. So, jetzt könnten wir noch mehr machen. <lacht> so Leute, natürlich ist das hier ja auch eine Show. Ne? Wir, wollen, wir haben nur mal kurz gezeigt, dass auch die Kanten absolut safe sind. Also jede Kante ist eine geile Backkante. Wir können gar nicht kein Gesicht kassieren sozusagen. Aber was wir jetzt machen wollen, für tut mir leid, aber wir jetzt mal, werden wir ein bisschen Spaß haben und mal gucken, vielleicht gefällt dir was von den Crazy Gardens Slides. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen kurz flexen, was alles möglich ist, so. Ja. Also jetzt wird alles. möglich. <lacht> <Nein. lacht> quasi bei mir, ne? Das gefällt dir, ne? von da, von dem Sofa <lacht> zu sitzen, zu judgen <lacht> und einfach Spaß zu haben. Jetzt hast du noch Schmerzen, Ich sag nichts mehr. Wenn hier ist unter ist, ist viel mehr als da. aber Nein, nein, das ist doch so nicht wert. <lacht> viel ich mehr als, mehr als, als da. <lacht> <lacht> <lacht> okay, das hat dir nicht so gefallen, ne? Ich mache jetzt mal ein bisschen mehr weg. Dann hast du das so mal, mal clean auf Null gehabt. Ich muss echt sagen, ich finde ich die so schade. Was sagt ihr so? Reaction Cam? Nein, ja, ist okay. <lacht> Oder sollen wir alles wegmachen? Nee, das ist etwas gut. Ich finde auch, dass es das gut aussieht. Einmal ins Publikum. Alle haben.